guten tag mein kurzes video für mike aus kiel der hat irgendwie probleme die solarpanels hier an Mann zu bekommen <lacht> irgendwie glauben ihm die leute nicht dass die solarpanels hier 330 volt und ähm, bis zu 250 milliampere rausbringen die was ihr hier seht die habe ich jetzt auseinander geschnitten ne? normalerweise sind die in solchen rollen hier in Vier solche Teile hintereinander sozusagen. Allerdings gab es da wirklich ein kleines Problem. Und zwar, wenn da die Sonne richtig drauf geschienen hat, haben die mehr als 330 Volt rausgebracht. Bis zu 390 Volt kamen hier raus. Und wenn man da ähm, Netzteile direkt anschließt, die äh, für 220, 230 Volt ausgelegt sind, äh, Schaltnetzteile, dann sind die öfters durchgeraucht. Ne, weil, okay, der erste Kondensator, der ist zwar bis 400 Volt ausgelegt, ne, aber wenn er da mit 390 Volt reingeht und ähm, je nach äh, Verbraucher, was er da dran hat, gibt es da ja auch Rückpulse und dann können, ja, da können Spannungsspitzen schon entstehen, die dann mehr als 400 Volt sind und den Kondi zerstören, meiner Meinung nach. Deshalb bin ich daher gegangen und habe mir die auseinander auseinandergeschnitten. Ne. Das sind jetzt immer zwei Teile, die in Reihe sind. Und somit komme ich auf 180 Volt. Was geht denn, Madame? Hast du noch was dazu zu sagen? Ja? Hm, was soll man noch erwähnen? Hm. Okay, Moment. Wir gucken erstmal rüber. So, da sind wir. Bei der Stromspeicherstation original robotron gehäuse drin also wir waren dabei gewesen ähm, wenn man die zur hälfte zerschneidet sozusagen ne, und dann praktisch nur die hälfte dran hat 180 volt maximal dann kann man da wunderbar schaltnetzteile anschließen ne, die gehen ja von 100 volt bis 240 volt auch gleichspannung ist kein problem ja, auch wenn da viele sagen, die Dioden würden das nicht mitmachen, mir hat es bis jetzt noch kein Schaltnetzteil in diesem Betrieb durchgehauen. Ja, hier hängen jetzt 5 parallel dran, ja, mit 5 rmf chargern und da werden jetzt die, diese 5 Zellen hier geladen mit ungefähr äh, 500 mA bis 1 Ampere Also gehen wir hier mit um 30 Watt ungefähr, haben wir hier, dann hängt... Dieses einzelne habe ich auch im Betrieb, also auch ein so ein Segment geht wunderbar. Kommt dann halt 90 Volt maximal raus, also normalerweise so um die 70 Volt. Ich habe es hier hinter zwei äh, Glasscheiben und nochmal eine extra Folie und mit den 70, 80 Volt werden jetzt diese 4x14 Nickel Cadmium Akkus per RMF Charger nonstop geladen, die dann hier mein Bastellicht machen was dann hier mit dem mit der kleinen Ansteuerung angesteuert wird. So, das interessiert euch jetzt aber weniger, um die Solarpanels geht es euch. Da hier das sind die Leitungen, wo es dann ins Freie geht. Und hier unten, da steht jetzt mein Elektroscooter drin. Und da ist auch ein Akkupack drin und der wird jetzt auch mit den Solarpanels geladen. So, und wie ihr hier oben auf dem Dach schon seht, ist rechts neben diesen ähm, Glas-Solarpanels und links neben dem Mono-Panel ähm, so ein bisschen verbranntes Dach und da lagen auch solche flexiblen Solarpanels und das ist das einzige Manko, was ich hier sagen muss. Also, wenn man die ziemlich flach auf dem Dach macht, ich hatte genug Platz unten drunter gehabt, ähm, dann gehen die durch die mechanischen Belastungen durch Wind und Wetter kaputt. Also, ich verwende die jetzt nur noch, wenn ich die senkrecht irgendwo ans fenster mache irgendwie auf dächer lege ich die nicht mehr ähm, das erste solarpanel ist mir im frühling hochgegangen nachdem der schnee geschmolzen war da stand zum Glück der kollege daneben und hat geguckt dass da nichts schlimmeres passiert hat sofort gelöscht und das zweite mal ich nee, komme mal wieder rein und das zweite mal war es im hochsommer gewesen ne, da hatte ich das dann schon Nochmal repariert, ähm, habe die noch ein bisschen höher gelegt und im Hochsommer, als dann das erste Mal so richtig Sonne drauf geknallt ist, kam auf einmal der Nachbar hochgerannt und hat gemeint, mein Dach steht in Flammen da unten. Ja, also, das ist das einzige Manko, was ich bisher festgestellt habe bei den Dingern. Flach irgendwo aufs Dach machen, davon muss ich abraten, aber wenn man die so hier irgendwie ans fenster ran macht und ordentlich die schnittstellen ne, die, also wenn, wenn ihr die dann durchschneidet da habt ihr ja dann solche schnittstellen ihr müsst dann aufpassen so ein zwei millimeter fleisch habt ihr sozusagen noch aber manchmal kommt man da auch ziemlich nah an, die solarpanel, äh, an das solarpanel ran und da muss dann auf alle fälle mit mit ordentlichen kleber der auch wetterungsbeständig ist das wieder abgedichtet werden ne, dass da praktisch kein, keine feuchtigkeit reinkriecht ja und dann kann man die auch zerschnitten wunderbar benutzen ja Aber wie gesagt wenn man diese original mit vier Strängen zusammenlässt, da direkt netzteile anschließen das wird leider nichts da habe ich schon oft gehört dass sie netzteile zerraucht hat ja es sei denn man findet da irgendeine sichere ansteuerung die bis 500 volt eingangsspannung das verträgt ja also das von meiner seite aus mike ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen damit helfen. Ja, das war's bisher. Bis später. Ja, und fast vergessen: ähm, die 100 volt zombie 10 schnecke wird auch noch mit den Panels geladen. Ne? Die haben eine Ladeschlussspannung von 150 Volt. Mit einem RMF-Charger mit ordentlich hohem Vorwiderstand reingegangen. Und da ich ja noch unten den Scooter dran habe und drüben das andere. Geht hier die Spannung eigentlich selten auf 150 Volt hinauf, ist immer so bei 120, 130 Volt und hält den Akkuback schön fit, ohne dass sie überladen werden. Ja, von daher, super. Ich kann nicht mehr ohne die Zähne.